Ich bin Ben. Das war mein letztes Tor auf diesem Platz. Denn unser Dorf, das gibt es bald nicht mehr. Wie kannst du dir das auch noch ständig angucken? Wieso? Weil unser Zuhause bald genauso aussieht. Hallo, ich bin Stürmer. Das ist äh, Ben. Er ist neu und er spielt heute mal Abwehr. Los. Aber eigentlich bin ich Stürmer. Äh, setz dich doch da neben Emily. Da sitzt aber die Sarah. Ist einfach zu weit weg. Fehlt uns echt. Na, Landei? Der kommt aus Syrien. Gut, dass du da vorne sitzt. Da kann ein Freund neben dir sitzen. Das ist nicht mehr ein Freund. Ben, guter Einsatz, gutes Spiel. Sehr wichtig, dass wir jetzt einen guten Mann auf der Bank sitzen haben. Und äh, für Jan spielt Tarek. Ich? Ben, die Lösung zu 5a. Äh, 5achtel. Genau. Okay, wir machen weiter mit Partnerübung. Such dir irgendwen aus, ja? Ja. Meine Bruder. Tareks Bruder ist auf dem Weg nach Deutschland. Wenn jeder von uns zehn Leute fragt, dann können wir ihn finden. Wir wollen dir helfen, Tarek. Ich könnte dir was zeigen. Ich habe hier gewohnt. Manchmal, worauf wir Zeit, zeigt, muss wachsen. In der drin. Geiler Pass Super gemacht. Wow, wow, wow. Du bist mein Bruder. Mein Bruder bleibt mein immer. Ihr seid die besten Jungs. Und Mädchen. Kann die nicht endlich mal in die Mädchenmannschaft wechseln? Nein. Nein. Sei froh, dass sie für uns spielt.